Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. In diesem Video erfährst du, wie man bei einem gegebenen nicht-deterministischen Automaten mit gegebenen Übergangswahrscheinlichkeiten innerhalb einer Matrix angeben kann, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zustandsübergänge für ein Symbol aus dem Eingabe-Alphabet ist. Ja, und falls du Student eines IT-lastigen Studienfach bist, abonniere gerne den Kanal, denn hier werden noch weitere Videos zum Thema theoretische Informatik, also Automatentheorie, Graphentheorie etc. pp kommen. Bei NFAs, also nicht deterministischen endlichen Automaten, kann bei Eingabe des gleichen Eingabesymbols bei einem Zustand mehrere verschiedene Zustandsübergänge auftreten und gegeben sei jetzt der Zustand ZI und nun, jetzt geben wir ein Symbol A ein und der Automat wird dann entweder wieder in ZI zurückgeführt, also wie bei einer Schleife, oder aber in ZX überführt. Und wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, weiß man erst, wenn man die Eingabe des Symbols A unendlich oft wiederholt hat. Das gleiche Prinzip hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit lässt sich nicht nur auf einen Zustand eines NFAs und auf ein Eingabesymbol beschränken, sondern für alle Zustände und alle Eingabesymbole, die für die jeweiligen Zustände definiert sind. Und a, also groß a, ij von x, bezeichnet die Wahrscheinlichkeit eines Zustandswechsels von einem Zustand zi nach zy durch Eingabe des Eingabesymbols x. Für das Eingabesymbol lässt sich eine Wahrscheinlichkeitsmatrix bestimmen. Dies führt unmittelbar auch zur Definition eines stochastischen Automaten. Ein stochastischer Automat ist ein NFA mit deren ähm, Übergängen, bei dem man zu jedem Eingabesymbol X eine Übergangsmatrix A von X angeben kann. Und diese Übergangsmatrix A von X ist eine NN, also eine quadratische Matrix, Sie enthält genauso viele Zeilen wie Spalten. Im folgenden Beispiel Graphen haben wir zwei Zustände Z0 und Z1 gegeben und das Alphabet besteht aus den Symbolen A und B. Die Zeile der Matrix gibt jeweils den aktuellen Zustand an und die Spalten geben an, in welchen Zustand von dem aktuellen Zustand aus überführt wird. Da der Automat in Z0 startet, beschriften wir die erste Zeile der Matrix mit Z0 und die zweite Zeile mit Z1 und in selber Reihenfolge gehen wir auch bei der Benennung der Spalten vor. Nun schauen wir Schritt für Schritt auf den Graphen und tragen die Übergangswahrscheinlichkeiten in diese Matrix ein. Dies machen wir zunächst für das Eingabesymbol A. Gebt man das Symbol A ein und befindet sich im Zustand Z0, so beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine Überführung in Z0 1 bzw. 100%. Dementsprechend ist es logisch, dass die Wahrscheinlichkeit durch eine Eingabe von A beim aktuellen Zustand Z0 in, Zustand, äh, in den Zustand Z1 überführt zu werden bei 0 liegt. Dieser Zusammenhang führt auch schon zu den ersten beiden Regeln für die Wahrscheinlichkeitsmatrix eines stochastischen Automaten. Die Zeilenelemente müssen in Summe 100% ergeben bzw. 1 und die jeweiligen Elemente in den Zeilen dürfen somit nur Werte zwischen 0 1. Und 1 aufweisen. Doch kommen wir zurück zur Matrix und wir nehmen an, dass durch die Eingabe eines Bs der Automat in den Zustand, äh, Zustand Z1 überführt worden ist und jetzt betrachten wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Automat bei Eingabe eines A in Z1 verbleibt. Diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 1,5 oder 0,5 und Logischerweise, wie wir ja gelernt haben, muss die Summe der Zeilenelemente 1 ergeben, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Eingabe von A bei einem aktuellen Zustand Z1 in Z0 überführt wird, somit auch 1,5, damit das Ganze 1 ergibt. So, und für B möchte ich das ganze Prozedere hier nicht wiederholen, sondern gebe euch die Gelegenheit, jetzt das Video zu stoppen und die Wahrscheinlichkeitsmatrix für B zu bestimmen. Die Lösung folgt in 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, kommen wir zum abschließenden Fazit. Es sind zwei Zustände gegeben und die Übergangswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit zur Eingabe eines Eingabesymbols gegeben, so lässt sich für jedes Eingabesymbol X eine Wahrscheinlichkeitsmatrix A erstellen, welche angibt, wie wahrscheinlich ein Zustandswechsel von Zustand I nach Zustand Y und andersherum. Ja, bei der Eingabe von X ist. Im nächsten Video dieser Videoreihe zu stochastischen Automaten und Markovketten werde ich erläutern, wie man die Wahrscheinlichkeit bestimmen kann, ob der Automat ein Wort ABBA B, B, A akzeptiert oder nicht. Falls sich das interessiert, abonniere den Kanal und schau gerne mal in die Playlist Theoretische Informatik rein, wo du weitere Videos zum Thema Automatentheorie und Graphentheorie findest. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.